Jedes Mal hat mir jemand gesagt, als Messerschmied wird man geboren. Das ist eine Passion und das ist schon so so. Ich bin Mike Graf und mein, mein, Fieber, mein Virus hat angefangen in der zweiten Klasse. In Frankreich in den Ferien auf einem Dorfmarkt habe ich ein altes Rasiermesser gesehen. Ich musste das für neun Frauen haben. Ich habe einfach gesagt, ich muss das kaufen, das gefällt mir. Und das war die Impfung. Mit dem hat eigentlich alles angefangen. Und von dann an haben wir Messer zu interessieren. Also es ist relativ früh, wo man das, wo man das in sich hin spürt: die Verbindung zum Feuer, die Verbindung zu Formen und ein speziellen Materialien. Das Handwerk ist natürlich extrem vielseitig. Und es ist schon sehr erheiternd, wenn man morgen anfängt, mit einem rohen Stahl, Man das Feuer anlässt, man einführt und fährt an den Stahl zu verformen. Man macht einen heiss. Und man hat eine Zeichnung, ein Modell, wo man genau weiß, was man daraus machen will. Und verschiedene Funktionen, Ich kann, kann verschiedene Artikel herstellen. Ich kann eine Sagi produzieren, ich kann einen Zapfenzieher produzieren, ich kann einen Büchsöffner äh, produzieren. Die Wachaltschmieden holt der Teufel, hat man früher gesagt. Das ist ein Mythos, eigentlich immer noch gilt. Wenn man Kalt zerstört, zerstört es eigentlich äh, das Teilchen. Es gibt Risse, die man, die man nicht sieht. Und so ist es wirklich extrem matschentscheidend, dass, äh, dass der Stahl immer die, die richtige Schmiedetemperatur hat. Das Faszinierende für mich ist ganz klar, dass das Messer seit dem zum Mensch gehört, ein Werkzeug ist, ein Tool ist, das kann ein Family-Tool bis zu einem Werkzeug sein, das entsprechende Arbeiten ausführt, also ein Rasiermesser das ist ein explizites Werkzeug, das zum Mensch gehört. Seit der Steinzeit hat sich der Mensch rasiert mit Steinen und und und, hat sich immer weiterentwickelt und die, die Verfeinerung von, von, diesen, von diesen Geräten bis zum heutigen Gebrauch hat mich eigentlich immer fasziniert. Ja, natürlich entsprechend das Bewegen mit der Klinge. Äh, tut das die ganze Klinge verdrehen. Man kann bewirken, dass der Spitz gegenüber schaut. Man kann aber auch bewirken, dass der Spitz gegenüber schaut. Wichtig ist, dass die Klinge schön konisch und schlank wird. Gegen der Trick ist, eigentlich, dass man beim Schmieden möglichst wenig Zeit braucht, nachher beim Schleifen, um sich eigentlich die Klinge schon so weit formen, um der Querschnitt wählen, dass man möglichst beim Schleifen wenig Zeit braucht. Ein gutes Messer, ein gutes Schnitt muss es kärtet werden nach dem Schmieden. Werden. Das heißt, wir dauert die Aufheizung front knapp über 1000 Grad, 1080 Grad. Wir kennen die Temperatur eigentlich an der Farbe, wo der Stahl hat und das im Öl abschrecken und so eigentlich die ideale Härte äh, von der Klinge und so macht es die Klinge auch brauchbar und äh, und Manchmal können sich die Leute gar nicht so darunter vorstellen, weil man es halt im Internet Sachen mit einem Mausklick bestellen kann, was es eigentlich, Was dran dranhängt, bis so ein Artikel hergestellt ist, wenn man es in alleiniger Handarbeit macht. Also ich sage, ich habe schon eine Woche an einem Messer aber mit einem bis, bis drei Tagen ist man so im Mittel. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Materialien, die man in den Messern verbauen kann. In die, in die Messer. Ich verwende eigentlich nur natürliche Produkte, keine technische Produkte. Natürliche Produkte sind verschiedene Hörner, Knochen, Hölzer, äh, Geweih und solche Sachen. Äh, entsprechend, was der Kunde für ein Budget oder für eine Vorstellung hat, wählen wir das Material. Das geht von einfachen, hiesigen Kuhhorn, Hirschhorn, Steinbockhorn bis hin zu exklusiven Wasserbüffeln, wo man kann schmücken mit Silbereinlagen, mit Edelsteineinlagen, wie hier das Diamantli. Ich habe verschiedene Knochen, rinder wo man die man in verschiedenen Farben je nach Kundenwunsch, je nach äh, Liebhabersachen mit diesen bestücken mit verschiedenen Farben. Ich kann Bäckchen auflöten in Neusilber oder in Silber. Das exklusivste Angriffmaterial im Moment, das ich äh, verbau, ist Mammutzahn. Nicht, dass die wieder frei rumlaufen, aber sie kommen halt doch heute mit der Klimaerwärmung aus dem Permafrost die auf. Und die, die Zähne werden äh, am Handel freigegeben und werden heute eigentlich sehr zu, zu schönen Schmuckstücken verarbeitet. Ja, das Schönste ist halt schon die Faszination, halt eigene Sachen dass eigene Kreationen äh, zu produzieren. Ich mache nichts, was irgendjemand schon mal irgendwo fabriziert hat. Man lernt jeden Tag äh, etwas dabei, über das Material, über die verschiedenen Formen. Und schlussendlich, wenn man das Resultat hat und es eigentlich so ist geworden, wie man wollte, ist es wirklich äh, äh, eine heisse Sache.